Sie ist ein Schema zur Abgrenzung von Aufwendungen in der Finanzbuchhaltung und Kosten in der Kosten- und Leistungsrechnung. Zentrale Begriffe in diesem Schema sind neutraler Aufwand, Zweckaufwand, Grundkosten sowie kalkulatorische Kosten mit den beiden Unterausprägungen Anderskosten und Zusatzkosten. Neutraler Aufwand. Neutrale Aufwendungen sind Werteverzehre, die nur in der Finanzbuchhaltung, sprich Rechnungskreis 1, erfasst werden, jedoch nicht in der Kosten- und Leistungsrechnung, sprich Rechnungskreis 2. Beispiele für neutrale Aufwendungen sind unter anderem Verluste aus Abgang von Gegenständen aus dem Anlagevermögen, periodenfremde Aufwendungen, Verluste aus Aktienverkäufen. Zweckaufwand. Zweckaufwendungen sind jene Werteverzehre, die sowohl in der Finanzbuchhaltung, sprich Rechnungskreis 1, wie auch in der Kosten- und Leistungsrechnung, sprich Rechnungskreis 2, in gleicher Höhe ausgewiesen werden. Den Zweckaufwendungen aus dem Rechnungskreis 1 stehen die Grundkosten im Rechnungskreis 2 in gleicher Höhe entgegen. Beispiele für Zweckaufwendungen sind unter anderem Fertigungslöhne, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Aufwendungen für Energie. Kalkulatorische Kosten Zusatzkosten sind Werteverzehre die in der Kosten- und Leistungsrechnung, sprich Rechnungskreis 2, erfasst werden, jedoch nicht in der Finanzbuchhaltung. Beispiele für Zusatzkosten sind unter anderem die kalkulatorische Miete, der kalkulatorische Unternehmerlohn sowie die kalkulatorischen Wagnisse. Anderskosten sind Werteverzehre, die sowohl in der Kosten- und Leistungsrechnung, sprich Rechnungskreis 2, wie auch in der Finanzbuchhaltung, sprich Rechnungskreis 1 erfasst werden, jedoch in abweichender Höhe. Die in der Finanzbuchhaltung erfassten Aufwendungen können somit höher oder niedriger als die in der Kosten- und Leistungsrechnung erfassten Kosten ausfallen. Beispiele für Anderskosten sind unter anderem die kalkulatorische Abschreibung und die kalkulatorischen Zinsen. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen die Schmalenbachschen Kostentreppe zur Abgrenzung von Aufwendungen und Kosten vorgestellt. Im YouTube-Kanal der Firma LPV Tratt finden Sie noch weitere inter interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.